Gabriel verteidigt Seehofer in Heimatbedebatte. In der aktuellen Ausgabe des Spiegel rezensiert der frühere Außenminister Sigmar Gabriel das Buch Deutsch, nicht dumpf der Schriftstellerin Theaton. Patriotismus als braune Ideologie oder überholte Sentimentalität abzutun, ist ein fataler Fehler schreibt er in dem Gastbeitrag. Die Deutungshoheit darüber, was Heimat und Nation bedeuten, ist nicht exklusiv der extremen Rechten vorbehalten, und man sollte sie ihnen gerade jetzt nicht überlassen, so Gabriel. Lesen Sie hier die ganze Geschichte im Neuen Spiegel. Als aufgeklärter Liberaler, argumentiert Gabriel, könne man sich natürlich darüber lustig machen, dass das Innenministerium zu einem Heimatministerium erweitert wurde. Aber die Wahrheit ist, die CSU ist eine Volkspartei und hat gespürt, dass demokratische Parteien den Gefühlshaushalt unserer Nation besser nicht ignorieren, schreibt der frühere SPD-Chef. Selbst die umstrittenen Aussagen von Bundesinnenminister Horst Seehofer zum Islam lohnten den Streit, denn offenbar gibt es zu der Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, nicht nur intellektuell, sondern auch und vermutlich vor allem emotionalen Gesprächsbedarf in der Republik. Den dürfen die Vertreterinnen und Vertreter der Aufklärung nicht scheuen. Dieses Thema stammt aus dem Neuen Spiegel, ab Samstagmorgen erhältlich. Was im Neuen Spiegel steht, erfahren Sie immer samstags in unserem kostenlosen Newsletter, die Lage, der sechsmal in der Woche erscheint, kompakt, analytisch, meinungsstark, geschrieben von der KEF-Redaktion oder den Leitern unseres Hauptstadtbüros in Berlin.